Da das letzte Minecraft-Video mit den Treuparcouren ganz gut ankam, dachten wir uns, wir machen das Ganze nochmal in einer Teamversion. Das heißt, zwei Teams bauen jeweils eine Map und die, das andere Team spielt diese Map dann im Anschluss. Den Part, wo wir gespielt haben, habe ich aufgenommen. Ich hoffe euch gefällt das Video. Zuerst aber zeige ich euch unsere Map als deine Übersicht. Also wie eben angekündigt, haben wir wieder eine Karte gebaut. Und zwar diesmal als Team Edition, sage ich jetzt einfach mal. Denn wir haben uns jetzt in zweier, beziehungsweise, beziehungsweise dreier Teams zusammengetan und haben jeweils eine eigene Map gebaut. Dessen Map ist irgendwo dort hinten. Und ich zeige jetzt erstmal das, was sie gebaut haben, bevor sie äh, unsere Map spielen. Also erstmal dieser Knopf tötet, das ist direkt hier das Spawn. Ähm, den Respawn-Punkt, den machen wir einfach über Chat. So. Übrigens ist gerade ziemlich gefüllt, das aber. Wir sind nicht die Besten im Bauen, deswegen es ein bisschen so aus. Das eigentliche Ziel ist hier oben. Das sage ich direkt. Das ist das Ziel. Zack, hier. Das muss ich auch gleich mal ändern. Ähm, ich weiß noch fast nicht, wie viele Trotz wir hatten. Das ist eigentlich alles nur Ablenkung, dass man denkt, hier könnte irgendwas sein. Ist aber nicht. In Wahrheit ist hier hinten etwas. Und zwar hier so. Wenn man diese Kiste öffnet, öffnet sich hier, hin oh. hier hinten irgendwo eine... Ich komme da nicht durch, das ist ein wunderbarer Durchlauf. Ähm, hier öffnet sich dann eine Höhle, genau hier. Ähm, was dann in etwa so aussieht. Moment. Die Höhle sieht so aus. Ist eigentlich nicht spektakulär. wenn man hier reingeht. Tot. So, das war's. Außerdem haben wir hier noch ein Labyrinth gebaut, aber wir haben noch keinen Weg zum Reingehen, deswegen, naja. Auf jeden Fall, wenn man dieses Labyrinth gemacht hat, hier ist ein Zombie drin, auch gut. Ähm, wenn man dieses Labyrinth gemacht hat und diesen Weg hier gefunden hat, dann kommt man hier eins weiter und der Vertrauenscheck aus dem letzten Video. Nur jetzt ein bisschen anders. Das stört man nicht, sondern bei beiden ist der Name ist ein Trottel. So. Dumme Idee, aber vielleicht funktioniert das dieses Mal. Gleiche was du? Ja, hier, äh, wer könnte es eigentlich erwarten man stirbt Ja. In der Mitte wird es normal äh, verschont, sage ich jetzt einfach mal ähm, Leider geht die Lava nicht weit genug, aber wir dachten uns, ey da man sowieso sterben muss, um hier rauszukommen kann man es auch noch funktioniert nicht, wie hast du das denn gemacht mit dem Spawn? Weiß ich glaube, ist vielleicht Spawnpoint nur Spawnpoint. Weil sonst, ja. Leute, hier sind überall auch sonst noch Betten. Betten ja. Legt euch die da einfach ja. alle rein. Na ja. ja, witzig am Tag. Kartoffel, okay. äh. Game Mode 2. <lacht> Toffel, hau die wieder hin. <lacht> warte, ich hab gesagt noch nicht starten, <lacht> ey. Warte, warte, warte, warte. Du bist ja, ja eh, du bist eh schon gestorben! <lacht> Es <lacht> ist immer Toffel, der da rennt und einfach direkt reinspringt. Und der Hoffnung, dass du denkst machst, es Gold. Denkst du ist Gold. Und wenn der erste Goldblock hier schon so eine auf Überlebenswelle macht. Dann denke ich, es ist Gold. Ah, okay. hm. Ich glaube, dieser eine Sprung, der ist aber ah. mit der Übelkeit ein bisschen nervig. Ja. Jetzt, you got this. Uff, das ah, ist ein, zu Stückchen, weit. ein Stückchen zu weit, ja. Ich, ich glaube, ich muss das einfach speedrun, Alter. Jonas springt einfach vor ohne um seinen Kameraden zu achten. Diese andere. Oh, schön, Bild. Oh, so weit wie noch nie. Nein. Genau der noch mal. Wow, das ist fast. Aber der ja, übelkeit ist... Effekt macht ja so ein Null aus irgendwie. Ich probiere es auch noch einmal nur, damit ich Ich jetzt auf auch, Alter. Jetzt, jetzt will ich es auch. Direkt weiter. Auf die nächste selber. Ja okay, und. Ganz durch. Kurz, ich würde euch. Super. Hier, ah, ja. Jetzt werdet ihr alle in einem Knopf sterben. Nee, oder? Jetzt Level 3. Das war nicht Level. Das war nicht das Ziel. Ich geh da weg. Oh mein Gott, Jonas, also frei. no front, Alter. Hä ist wie Druck Jonas, überlegt kurz Also wirklich mal. alle drücken untereinander <lacht> ja, drauf. Die Aufnahme freut sich. Hä? Bin beim Lave Block. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich glaube echt, nur was gespielt. Ja. ja. Ich hab's predicted. Nix, nix. Oh, Hissi ist klug. Hissi, drück den Knopf, bitte! Mach es. Mach es. Bitte drück ihn. Junge, nicht so drückt, die hat den Laufknopf. Drück ihn einfach. Du bist jetzt so eine Penne, Alter. Uff, äh. Ich werd' nicht gebet! Ja, das erinnert mich gerade irgendwie an, an Portal 2, keine Ahnung warum. Ja, genau da, ich georientiert. das war so ein. Ey! Ich wurde gefehlt. Ah, die schön aus. Also, ich würde euch hier <lacht> nicht so. <zu> <lacht> verstellen. Das wird jetzt sowas von lustig. Haben ja, wir noch! Haben ja, wir noch? Ja, noch! Oh, ja. Erstmal alles drücken, was irgendwie drückbar ist. <lacht> Leute, uh. guck doch mal nach hinten. Oh. Fahr mal hoch, fahr hoch, fahr hoch. Ja, wie so. easy durchgespielt, oder? Nein, das ist noch nicht durchgespielt. Ein Gewicht. Das, das dürft ihr fisch. da rausnehmen, das dürft ihr da rausnehmen. Ey. Geh oder ich bring mich am Kaktus um. Geh oder ich bring mich am Kaktus um. Geh, <lacht> okay, okay. okay. Jonas? Was? Ist die Autoglock von Titanic immer noch da? Nee, nee, ich hab die weg. Oh, fuck. Oh, das war falsch. Ich dachte, hey, ich will damit nur ich holen. Animal Bomb Drop. Ja, ich hab... Aua, au, au, au. Ja, guck mal, hier im Wasser. Wasser ist doch immer... Ey, ey, ja, ich hab's, glaub ich. Komm oh. mal her, drummi. Ich hab die ganze Zeit... Ich hab mega viel Scheiß im Moment da. Oh. Wo seid ihr überhaupt, Mann? Hier ist nichts oh, Barry, alter Lame. Ich dachte, es ist ja eine Redstone Chest und die wird mich jetzt. Warte mal, warte mal, warte mal. Mach, nochmal, warte mal. Ey, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ey Leute, wo seid ihr? Ich bleib mal drin. Aber der Weg kein Lang. Ja, ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Äh, ich geh rein. Okay, ich bin jetzt in der Höhle. Oh, hier ist ein Knopf. Erstmal gucken, ob hier irgendein anderer Knopf so heißt. Ich bin im Labyrinth. Finde ich gut, Alter. Äh, was ist mit mir? Ich bin in einem <lacht> Labyrinth drin. GG. Oh, es war so klar. <lacht> Aber ich glaube, da war auch kein anderer Knopf. Das war zum Teil die Idee von Jonas. Ja, okay, wenn es Jonas Idee war, war es sowieso dumm. Ich frage mich, ob du mir vertraust. Ich meine, da ist der Steinknopf. Der ist versteckt. Warum sollte man den Knopf verstecken, richtig? Weil man Drummy. nicht will, dass man den Drummy. Drummy. Letztes Mal ist das gespielt. Yeah. Letztes Mal da hatten wir auch genau dieselbe Frage. Genau das ist aber da auch der Steinknopf richtig. Es könnte jetzt die ultra intelligente Sache sein und das ist vielleicht Nein oder Ja, Aber richtig. er hat doch gesagt, gesagt, Jonas Hai hey hat das Labyrinth gebaut. Ja, aber den Rest äh, haben wir dann zusammen gemacht. Alles oh, lang, ja, gut. Dann, dann nein, Alter. Ja, du drückst nein. Dreh dich mal um. Trummy dreht Wo ist so wo so ist eigentlich Toffel? Oh, oh. Oh, okay, jetzt bist du dran, das ist wie eine Roulette, Junge. Hast, hast du nein gedrückt? Ja, ja, da kommt Ad, äh, Play of Double TV. -Sandor. Okay, es war richtig. Okay, es ist bei unserer halb leider nichts mehr passiert, was äh, ins Video kommen könnte. Zumindest bis auf eine Stelle, wo ich einen Tipp gegeben habe, dass die in dem Lavaraum falsch sind, aber sie trotzdem weiter weitersuchen, genau in diesem Raum. Ja, aber sonst, äh, ja. <lacht> Über unsere Map scheiße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video.